Hallo die Partners, das ist eine neue Folge Frag den Roger. Heute geht es ums Thema des Hashtags, den hier oben. Und zwar zeige ich dir, wie das funktioniert mit dem Hashtag, warum du Hashtags nutzen solltest, wie viel du nutzen solltest, auf welchem Netzwerk du sie nutzen solltest und wann es Sinn macht, grundsätzlich diesen einzusetzen. Wenn dich das interessiert, dann bleibe jetzt dran. Gleich nach dem Intro geht es weiter. Dieser Hashtag ist nichts anderes als ein Wort mit einer Raute davor. Mit dem Unterschied, dass das eigentlich so ein kleiner Link ist, mit dem alle Beiträge zu sehen sind, der mit diesem Hashtag entsprechend, nee, mit diesem Hashtag entsprechend verbunden ist. Und äh, ich zeige dir jetzt, wie das funktioniert, auf welchem Netzwerk du den nutzen kannst und vor allem wie viele du nutzen solltest und zu welchen Themen zum Beispiel. Und ich werde natürlich nicht alle Themen entsprechend erläutern, aber es gibt so einige Themen, mit denen man sicherlich gut dabei rumkommt. Und ein Punkt ist, Twitter hat den Hashtag entsprechend salonfähig gemacht. Das heißt, der Hashtag ist eigentlich schon älter, viele kennen ihn vielleicht noch von der äh, Telefonnummer, <lacht> drücken Sie die Raute, um weiterzukommen oder was auch immer. Und äh, Twitter hat diesen Hashtag entsprechend salonfähig gemacht. Das heißt, die haben ihn natürlich am meisten genutzt. Und selbstverständlich kannst du diese Hashtags auch auf anderen Netzwerken nutzen, zum Beispiel auf Instagram und auch auf Facebook. Und wenn wir uns das Ganze mal kurz anschauen auf der Plattform, zum Beispiel auf Instagram, Dazu zeige ich euch mal kurz mein Instagram Profil. Ich habe jetzt einen speziellen Hashtag selbst gemacht, den Social Media Quick-Tipp, der übrigens morgen und am Mittwoch immer um 10.10 .10 Uhr automatisch erscheint. Das ist dann nicht live so wie heute und diesen Social Media Quick-Tipp habe ich mit dem Hashtag YouTube Inhaltsverzeichnis und YouTube Inhaltsverzeichnis. Fasse, wenn es Sinn macht, grundsätzlich die Hashtags mal ein bisschen zusammen. Ich habe jetzt hier den Social Media Quicktipp offenbar noch nicht hinzugefügt, weil ich das wahrscheinlich noch vergessen habe, weil der Social Media Quicktipp immer Mittwoch und Freitag rauskommt. Jetzt neu mal bis Ende Jahr und dann schauen wir mal, wie es funktioniert hat. Und das macht grundsätzlich Sinn. Bei Instagram hast du die Möglichkeit, 30 dieser Hashtags hinzuzufügen. Und ganz ehrlich, macht nicht wirklich Sinn. Also Hashtags in Beiträgen nur so viel hinzufügen, wie es auch wirklich Sinn macht. Du siehst hier zum Beispiel, ich habe Social Media, Online Marketing und Digital Marketing. Auch hier noch Marketing, äh, Make Marketing Better und das war der Link, in Anführungszeichen, den ich dir gezeigt habe, beziehungsweise den ich angesagt habe. Make Marketing Better. Du siehst, hier hat es genau drei Beiträge die im Moment äh, veröffentlicht worden sind. Ich habe keinen Schreibfehler gemacht. Offenbar ist dieser Hashtag noch nicht so gut genutzt. Wenn ich aber jetzt zum Beispiel hier auf Social Media klicke, dann siehst du über 20,4 Millionen Beiträge und die Wahrscheinlichkeit, dass gerade mein Beitrag, den ich mit Social Media verteckt habe, als Hashtag hier erscheint, ist ja, ich sage mal ziemlich gering. Außer also ich habe hier Millionen von Followern und du siehst hier, so das Eigentliche von diesem Hashtag funktioniert nicht. Ne? Also hier soll es eigentlich um Social Media gehen. Es gibt zwar ein paar Beiträge, die dann wirklich dazu dienen, Social Media zu machen, aber du, du siehst hier, es gibt auch einige Beiträge wie zum Beispiel den hier. Da müsste man das jetzt öffnen. Der hat einfach äh, eine Mickey Maus auf äh, blauem Hintergrund und hat hier zehnmal gefällt mir und, und du siehst hier äh, Design Grafiko Design Grafikdesign, Designer Convite und und und also diese 30 Hashtags hinzugefügt. Und das macht ganz ehrlich, das macht meines Erachtens absolut keinen Sinn, weil du sollst ja auch gefunden werden. Und wenn du unter irgendwelchen Hashtags gefunden wirst, die zu deinem Thema nicht passen, dann hast du auch damit keine neue Reichweite. Das Gleiche funktioniert übrigens auch auf Facebook und bei Facebook hast du die Möglichkeit hier eben auch mit den Hashtags zu arbeiten. Wenn du das in einer Gruppe nutzt, dann kannst du hier über die Suche auch Social Media eingeben. Und jetzt wird dir hier der, alle Beiträge, die mit diesem Hashtag versehen worden sind, entsprechend angezeigt. Das ist jetzt speziell in der Gruppe drin. Da empfehle ich auch in der Gruppe mit Hashtags zu arbeiten, weil man innerhalb dieser Gruppe auch nach Hashtags suchen kann. Wenn ich jetzt hier oben komplett suche nach Social Media, dann sehe ich, dass hier fast 400.000 Leute zu Social Media etwas gepostet haben mit diesem Hashtag. Und hier siehst du dann auch bevorzugt natürlich das, wo du folgst und so weiter. Auch von den Gruppen siehst du die Beiträge. Und hier hat einfach alles, was mit Social Media verteckt wurde, entsprechend seine, ja ich sag mal, Bewandtnis gefunden. Die Frage stellt sich jetzt auch hier, macht das grundsätzlich Sinn, hier Essen mit Social Media äh, zu vertecken? Das hier macht zum Beispiel Sinn, Travel eher weniger, weil es hat ja mit Essen, Essen zu tun, aber Social Media macht hier definitiv keinen Sinn, Soul Food macht Sinn, Soul Drink, ich sehe hier nichts zum Trinken, ich muss mal kurz reinklicken, wird wahrscheinlich nichts zum Trinken sein, sondern alles nur zum Essen, also würde das theoretisch auch keinen Sinn machen, weil es ja nichts zu trinken gibt darin. Deswegen. Schau einfach, dass du die Beiträge oder beziehungsweise deine Hashtags mit Vernunft wählst. Also nochmal kurz zusammengefasst. Zum einen Hashtags nutzen, ja auf jeden Fall. Zum zweiten natürlich nachschauen, welche Hashtags da wirklich Sinn machen und diese dann auch entsprechend zu nutzen für deine Beiträge. Und als drittens bitte nicht hunderte von Hashtags hinzufügen. Ich habe jetzt bewusst übertrieben, weil zum Beispiel bei Instagram sind maximal 30 möglich, bei Facebook sind mehr als 30 möglich, aber macht dann auch keinen Sinn. Ich würde sogar behaupten, dass Facebook dann den Algorithmus entsprechend anpasst und sagt: Nee, nee, nee, nee, nee, dein Beitrag hat mir zu viele Hashtags, also weg damit. In dem Sinne wünsche ich euch viel Erfolg beim Umsetzen eurer Beiträge mit den Hashtags und würde mich natürlich freuen, wenn er natürlich auch mal irgendwo in der Suche auftaucht und schickt mir doch ein Printscreen per E-Mail oder wo auch immer ihr gerade dieses Video schaut, denn zum Nachschauen gibt es natürlich das Ganze auch auf, äh, auf Instagram TV und auf YouTube. In dem Sinne, schönes Wochenende und bis nächsten Dienstag.